Hier habe ich jetzt die Seite vom informatik -Fiber. Ich klicke jetzt hier oben auf Anmelden. Übrigens, den Link von hier oben schicke ich auch nochmal in die Beschreibung. Klicke jetzt auf Anmelden. Jetzt gebe ich meinen Benutzernamen ein. Und mein Passwort. Jetzt klicke ich hier unten auf Anmelden. Auf Nichts speichern. Klick nun deine Gruppe an. Ich bin hier 5. sechste 6. Klasse. Und hier Teilnahme als Team. Also wenn du in der Schule mit einem Partner an einem Rechner sitzt, muss dein Teampartner sich hier auch noch anmelden. Und dann, bevor ihr dann gleich auf Start klickt, müsst ihr erst noch ins Team klicken. Dann, wenn ihr also nochmal ins Team geklickt habt, dann startet ihr. Klickt hier unten auf Start. So, hier steht dann, der Wettbewerb läuft. Hier gibt es jetzt die Aufgaben. Jetzt zum Beispiel das erste, Bibertaler. Da muss man jetzt die Bibertaler. Mir gefällt eine Aufgabe besonders, die mache ich hier einmal. Hier sind jetzt die Schneemänner. Und hier die Hüte. Hier muss ich jetzt das hinziehen und aufpassen, genau da rein. Also das ist jetzt nicht richtig, was ich mache. Ich ziehe das jetzt einfach einmal irgendwo hin. Jetzt kann ich hier unten auf Antwort speichern klicken. Muss ich da einmal draufklicken. dann speichert er diese Antwort. Wenn ich jetzt hier auf Bäumeband kläre, und dann hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 wären das dann. Die Bäume, 6 Bäume berührt das. Dann muss ich jetzt nicht mehr auf Antwort denksten, weil ich das schon hier gemacht habe. Dann kann ich hier unten, also wenn ich alle durchgemacht habe, kann ich unten auf Teilnahme beenden klicken. Hier oben steht jetzt, willst du deine Teilnahme wirklich beenden? Hier klicke ich ja beenden und bewerten. Und hier steht jetzt, wo ich viele Punkte gemacht habe. Oder wo ich auch keine Punkte gemacht habe. Da kann ich jetzt, ja, da kann ich oben wieder auf abmelden klicken, wenn ich fertig bin. Ja, und das war's dann. Ich hoffe, Ihnen hat mein Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.